Hallo nach Halle! Nie hätte ich gedacht, dass eine Stadt, in der ich viele Jahre und sehr gerne gelebt habe, einmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken würde, weil der globale Rechtsterrorismus ganz offenkundig zeigt, dass er hier Einzug gehalten hat. Dass der Strafprozess gegen den Täter vom 9. Oktober 2019 ebenso viel Aufmerksamkeit erfährt und alle davon Betroffenen Anerkennung erfahren, das liegt in unserer Hand. Rassismus und Antisemitismus zeigen nicht erst seit gestern wieder ihre widerliche Existenz. Auch nach 1945 waren sie stets tief verankert in dieser Gesellschaft. Doch Tag für Tag müssen wir Zeuginnen sein, wie unmenschliche Ideologien offenkundig artikuliert werden und sich immer öfter in gewalttätigen Handlungen niederschlagen. Die Ursachen, das wissen wir alle, sind strukturell. Dass ein Innenminister der Meinung sein kann, strukturellen Rassismus gäbe es bei der Polizei nicht, denn es sei ja ein Abbild der Gesellschaft, scheint mir wohl eher ein Beweis dafür zu sein. Ach ja, was verboten ist, gibt es ja auch nicht, nicht wahr? Mich beunruhigen Berichte darüber, wie ein derart wichtiger Prozess mit derart viel institutioneller Inkompetenz im Umgang mit sozialen Medien geführt werden kann. Also den Welten, in denen Taten, wie diese geplant werden. Wie also sollen diese staatlichen Institutionen ernsthaft dazu beitragen, diese und ähnliche Taten aufzuklären und weitere Verbrechen zu verhindern? Institutionelles Versagen ist unverzeihlich. Daran werden wir erinnert werden, wenn es zu erneuten Taten kommt. Taten wie diesen entgegenzutreten, bedeutet auch, den Blick über Entwicklungen in Deutschland hinauszurichten. Der Attentäter von Halle war inspiriert vom Attentäter in Christchurch, Neuseeland, im gleichen Jahr. Die Ähnlichkeiten der geplanten Tatenabläufe sind erschreckend. Ihr Antrieb speist sich aus Ideologien, die sich in den 1990er Jahren bahnbrachen und zum ersten Genozid auf europäischen Booten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geführt haben. Das war in Bosnien 1992 bis 1995. Mich beunruhigt es, wenn Menschen in meinem Umfeld glauben, das hätte nichts mit ihnen zu tun. Lasst uns nicht über die reden, die heute angegriffen werden, Sei es an der Synagoge, der Moschee, der Dönerbutze oder Shisha-Bar von nebenan. Spätestens wenn auch wir, die wir heute glauben, wir hätten nichts mit denen zu tun und nicht handeln, spätestens wenn auch wir morgen zur Zielscheibe werden, eben weil wir uns diesen Ideologien entgegenstellen, werden wir verstehen, dass wir viel mehr mit denen gemeinsam haben. Ich fühle mich erinnert an ein Zitat von Martin Niemöller, der einmal sagte, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Deshalb Lasst uns nicht müde werden zu betonen, dass die Ursachen für diese Taten systematisch sind. Lasst uns nicht einbilden, es handele sich hier um Einzeltäter. Lasst uns wachsam bleiben. Lasst uns all denen solidarisch beistehen, die als Betroffene und Unterstützerinnen diesen Prozess begleiten und seine Ergebnisse erwarten. Danke.